Der Krieg verändert die Menschen. Er schickt einen in den Kampf gegen diejenigen, die man liebt und verwandelt sie in Hassobjekte. Wo wollt ihr Ratten so schnell wenn hin? wenn es so weit ist, Frag die Katze. fängt das Töten ab. Ah! 5000 Fünftausend Dollar, wenn sie den ganzen Trupp töten. Wenn ich sie alle schnappen und tot ihr abliefern soll. Na gut! Da brauche ich jemanden, der sich hier auskennt. Na, sieh mal an, wenn das nicht mein kleiner Bruder ist. Er hat Witterung aufgenommen. Ihr Bruder. Na, das macht die Sache richtig interessant. Ich will nur eins. Mich rächen. Ich sehe es in Ihren Augen, Sir. Sie haben nicht die Absicht, von Ihrer Jagd zurückzukehren. Die Jagd auf Menschen ist nicht vergleichbar mit der Jagd auf Tiere. <lacht> Wir stellen jetzt dieses Drecksloch auf den Kopf. Die Erde wird mit dem Blut der Helden getrennt sein. Erarme dich, ihre Seelenherr. So etwas wie euch ist kein Platz auf Gottes grüner Erde.